du was? Kannst du schnell erzählen, wo wir, was wir schon diskutiert haben? Da kann ich hier mal weitermachen. Genau. Also ich habe, Peter, du hattest ja die Idee aufgebracht, über Rio Tinto heute zu sprechen. Ja. Ich habe mich dann als privilegierter Premium User in Obermatt etwas mit den Möglichkeiten des Filterns äh, beschäftigt und bin dann draufgestoßen, aber auch Rio Tinto ein bisschen in der Wikipedia ähm, studiert und bin draufgekommen, dass sie eben einige kontroverse Themen haben, dass sie zum Beispiel von der UNESCO äh, auf die Anklagebank gesetzt wurden, weil sie in Australien ein, durch eine Bergwerkserweiterung im Stahlbereich, äh, im Eisenerzbereich äh, eine wichtige Kulturstätte der Aborigines zerstört haben und äh, solche Dinge. Und da habe ich dann versucht, bei Obermatt einfach äh, zu filtern und bin nicht weder bei Einschluss noch bei Ausschlusskriterien äh, auf eine sinnvolle Möglichkeit des Filterns äh, gestoßen. Und jetzt versucht Peter in seiner Original äh, versucht Hermann in seiner Originaldatenbank. Äh, zu finden, welche Möglichkeiten, es gibt, äh, ich sage jetzt mal ESG-mäßig, kontroverse Themen ähm, äh, sozusagen zu, zu identifizieren, dass man beim Filtern sagen kann, wir möchten Unternehmen, die kontrovers debattiert werden, ausgeschlossen werden. Aber kann man das automatisieren? Ich meine, ich müsste ja dann die, die Medien praktisch elektronisch scannen und ja, das müsste ja die da, ich, das habe ich gelernt jetzt, wir haben schon mal kurz reingeguckt in diese Thomson reuters datenbank wohl und es gibt schon ein Fleck, äh, ein Rating sogar äh, kontrovers diskutiert. Das wird also zur Verfügung gestellt, dieses Datum. Aber man kann es im Augenblick bei Obermatt nicht abfragen. Danach ah, nicht okay. Eben, ja. Das ist ja so, dass dann, dass diese, diese Höhlengeschichte hat ja dann einen riesigen Druck ausgelöst in Australien. Also eine Anthropologin hat das an die Medien gebracht. Der CEO musste, der CEO musste abtreten und ja, auch genau. zwei, zwei ja. Leading, zwei leading Management ja. People, also nicht so Managing Director, das nehme ich an, gerade eine oder Geschäftsleitung, nein Geschäftsleitung vermutlich auch. Also insgesamt drei Leute aus der Geschäftsleitung zusammen mit dem CEO mussten abtreten. Und der Finanzchef ist dann eingesprungen. Das war ein sehr spannendes Interview. Ich glaube, das ist sogar ein Schwede. Der, äh, sie sie hat nur ja dann ein, ein Führungsproblem. Und äh, er ist, ad interim ist dann der Chief Financial Officer eingesprungen, hat das geleitet und hat sich dann auch beworben als CEO und hat das Rennen gemacht. Und äh, also im Interview hat er mich sehr überzeugt. Es ist ein, ein wirklich, er äh, möchte mit diesen Geschichten aufräumen. Und, und äh, ja, ich also, habe echt ein gutes Gefühl gehabt, er bringt. Da bringt okay. die Firma jetzt mal auf Trab, so, so wie, wie, wie zum Beispiel auch mit Holzim oder der neue CEO von Holzim. Die die möchten wirklich mal mit diesen, diesen üblen Geschichten aufräumen und und, und und einfach, sagen wir jetzt mal, ethisch sauber arbeiten. Es ist ja so, es war legal, also das Sprengen der Höhle war absolut legal. Die, die australische Regierung hat Rio Tinto gesagt, sie dürfen auf diesem Land machen, was sie wollen, oder? Ähm, nur war es ethisch natürlich. Das erste, Es war ethisch nicht vertretbar. Es ist das erste Mal überhaupt, dass so etwas zur Dekommission eines CEOs geführt hat. Ja. Ein nicht ethisches Vorgehen. Interessant. Also interessant. dass also ich finde, diese Überlegungen, oder, die du jetzt geführt hast, Peter, das sind, das sind die wichtigen Überlegungen, oder? Also, also mit anderen Worten, rein, rein rechtlich hat das Unternehmen keinen Fehler begangen, sondern es, ist ein, es hat sich gesellschaftlich etwas verändert, dass man das nicht mehr akzeptiert. Wir finden das sicher alle schockierend, dass das bis jetzt gegangen ist, oder? aber das tut nichts zur Sache. Wichtig ist, dass das sehr wahrscheinlich der Rio Tinto keinen massiven Schaden zuführen wird, wie zum Beispiel der Dieselskandal der VW. Oder? Also es ist, ja. es ist eine gesellschaftliche Empörung, die meines Erachtens berechtigt ist, die aber nicht große finanzielle äh, Konsequenzen haben wird für äh, Rio Tinto. Also nicht nur, vor Gericht, nicht vor Gericht, nicht, nicht ja. vor Gericht, oder? Und von dem her, ähm, wenn man jetzt überlegt, ob man hier investieren soll oder nicht, oder spricht mal schon dafür. Dass das Unternehmen jetzt aktuell ein, ein großes, wichtiges, bekanntes Unternehmen sehr günstig ist, oder das, das spricht ist so, ja. dafür, hier einzusteigen. Das Zweite, was dafür spricht, meines Erachtens, ist ein Unternehmen, das so etwas jetzt durchgemacht hat, so ein Trauma, wird sich in Zukunft viel, viel vorsichtiger ähm, äh, bewegen, oder die, die werden viel vorsichtiger sein mit der Zerstörung von Kulturgütern, weil sie wissen, das kann, das kann dem CEO den Kopf kosten. Also kannst du sogar davon ausgehen, dass, wenn du in die Zukunft schaust, du bei Rio Tinto ein eher verantwortungsbewusstes Unternehmen findest. Ja, also mit dem neuen also, CEO habe ich das wirklich das Gefühl, ja. das kommt gut, ja. ja. Also das finde ich jetzt, das sind, das sind jetzt ganz, ganz gute Recherchen, Peter, für einen Einstieg in Rio Tinto. Also ich glaube, ich kaufe die Aktie. Ich finde das wirklich ein guter Punkt. Du kaufst Inge sie dann. 11% günstiger als ich. Da ah, ist sie nochmals runtergefallen. Gut, das können wir nicht ändern. Die haben es gemerkt, oder? Die rauf und Ärgert mich natürlich unheimlich, aber. Ich habe jetzt, ich habe mich eingeloggt da in mein in E-Banking. E ah. Ja, und das ist jetzt die hinter vor uns. Die ist gar nicht so tief gefallen. Ähm, also das, das, war noch, das war noch, im letzten im Quartal. Das war, also das war das ist auf dem Niveau von 18, 19 ist es jetzt. Oder? War auch schon mal viel tiefer, war mal äh, deutlich, Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Rohstoff, Rohstoffwerte sind natürlich extrem gestiegen in der letzten Zeit generell. Ja. Also, durch also ich finde das Jahre eine gute, ich finde das eine gute Sache. Das also die Problem ist, das, ist nicht. Die, die ist so stark gestiegen. Da ist, wie verkaufen wir? Ist das 100. sind 1000. Das sind Pence, ne? Das ja, sind Pence, ja, das sind Pence. Vorsicht. Also das, das heißt 50, Pfund, 50 Pfund, oder? Ja. ja. Etwa 100 Franken, ist das richtig? Ne, nee. äh, Das für Pfund ist nicht. 1 Franken 30, oder? Ja, ja. Ah, nur noch. Mama Mia, echt. Also ja. etwa 80 Franken ist die Aktie. Äh, 50 mal 1, nein, 65 Franken etwa. Ja, dann könnte man 100 kaufen, oder? Etwa dann wären wir über 6.000, oder? 6, nein, 500. was hast du gesagt? Bei 8.000, oder? Ja, hier wärst du bei etwa 6.500. Ja, ja finde ich schlecht. Und 120. 100 dann würde ich, würde ich sagen, ich zahle ein bisschen weniger. So. Place order. Ah, aber ist hier nicht das Risiko, dass du dann nur Teile bekommst? Ja, das ist das Risiko. Mal schauen, was passiert. Am Schluss hast du dann zehn Stück. <lacht> ist mir schon passiert, oder? Herrlich, ist mir schon passiert. Ja, ich bin ja da bekommst du am Schluss habe ich für 500 Franken ich eine Tranche bekommen, bei Black, okay. und, dann, und dann ist nichts mehr passiert. Ja, das finde ich jetzt gut. Und das andere war Royal Mail, oder? Ich will es nicht sehen. Royal Mail, ja. ja. Oh, zeig. Ich glaube, das sieht ja nicht schlecht. Ja, auch nicht, ist auch nicht billig. Also, also Royal Mail ist billig. Wenn du jetzt sagst, na, ich schaue mir nur die letzten drei Monate an, dann sieht es schlimm aus. Ja. Aber ich finde es manchmal gut, wenn man ein bisschen, was ist, ein bisschen Kontext hat. So ich habe mir vor zwei Monaten gekauft. Ne? Ja, ist ein blödes da Teil, war sie nicht. verdreifacht gegenüber dem Tiefpunkt vor zwölf Monaten. Hat sich von zwei auf sechs Euro umgerechnet wie bei Obermarkt, Royal Mail, Obermarkt. Aber du das sag ist mal, also, ist, äh, ich habe sie gekauft, weil sie halt bei XXL der, der Top-Wert Europa ist, wenn du keine Einschränkung machst. Ah ja, wieso ist die so hoch gerätet? Die kommt auf Platz 1, wenn du nur nach Europa filterst, XXL ja. sie auf Platz 1. Sie haben aber sicher total profitiert von, von der Corona-Krise, oder? Und dann ja, war es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Wobei, Was ist die Dividendenrendite? Nicht. Schlecht, fast gar keine. Ah, ich kaufe keine sorgen Ich kaufe nur, ganz ehrlich, momentan nur Aktien mit guten Dividendenrenditen. Also, ich meine, Royal äh, Thierry O'Tinta, die haben jetzt gerade fünf 5 Pfund Dividende bezahlt im, für das erste halbe Jahr. Die machen so riesige Gewinne momentan. Und ich hoffe natürlich mit meinen Verlusten, dass sie dann auch für das Q2 nochmals 5 Euro, 5 äh, äh, Pfund äh, bezahlen. Also die, denen läuft es momentan einfach wahnsinnig gut oder mit dem. Mit, mit dem äh, mit der, mit der Rohstoffpreisexplosion mhm. praktisch mhm. Und, und, aber da hast du einen Titel und, und ich meine Rio Tinto ist der älteste Bergbaukonzern der Welt 1860 gegründet ich, ich denke einfach und die Zahlen hohe Dividenden ähm, da hast du wenigstens also die Dividenden ja. oder ich bin bei dir, Peter. Also das Rio hat mich jetzt überzeugt beim Royal Mail warte ich noch etwas. Scheint doch ein bisschen teuer zu sein. Sorry, Hube. Zu diesem Punkt hier. Die fantastische Geschichte von dir, Hermann, wo du vor dem Tages Tagesanzeigegebäude Gebäude stehst und sagst, erklärst, warum du Tagi Aktien kaufst und wie das jetzt wie das gesunken ist und wie das jetzt explodiert ist. Also einfach, ja. Ja, du hast es zu äh. einem Zeitpunkt gesehen, was natürlich eine gute Story war damals. Genau. Äh, als ich das gekauft habe, habe ich wirklich massive Kritik gekriegt, dass ich in so ein Scheißunternehmen investiere oder wo die ja Medien ja eh keine Chance mehr haben. Also ja, und jetzt und jetzt und jetzt ist es genau das Gegenteil. Und ich sage, dir, Peter, das ist genau der Punkt. Es ist lustig, ich habe eine Riesenkritik gekriegt, als ich Beugeot gekauft habe, weil die Leute lieber deutsche Autos haben, aber Beugeot war günstig. Das war die viel bessere Investition als BMW, die ich eine Woche später gekauft habe. BMW hat niemand etwas gesagt. Die Leute sind unglaublich emotional und deshalb versuche ich auch meine Methode zu verfolgen, weil das nimmt ein bisschen Emotionalität weg. Aus ein paar Fakten, weißt du, und das ist Rio Tinto, finde ich ein super Beispiel. Und, und du kannst dann die Fakten, ein bisschen deine Emotionen kontrollieren, weil bei Rio Tinto sagt man jetzt zuerst einmal Hände weg, oder? Ja. Mal scha schauen, ob ich es gekriegt habe. Ich weiß nicht, ob ich das gekriegt habe oder nicht. Findet man das heraus. Genau. Und der zweite Punkt vielleicht nebenher noch, ähm, wäre es wäre hilfreich, ähm, wenn du bei den Aktien ähm, wo es von dir ein Video oder ein Podcast gibt, könnte man das vielleicht bei den Aktien verlinken? Ja, das ist verlinkt bei den Aktien, ja. Das Problem ist, es ist nur verlinkt auf der Webseite. Also, wenn ich jetzt Royal Mail habe, ich noch kein Video gemacht, aber ich weiß, ich habe ja ein Video bei ABB zum Beispiel. Ja, genau. Ein uraltes Video, das ist noch. Wie finde ich, wo ist das ah. verlinkt? Wie finde ich den Link? Sagst also ich muss, ich muss, suchen, oder? Genau, also hier Stock Discussion. Siehst du, hier ist es bei abb. Ah, okay, okay, das, ja. ich, das meinte ich. Super, danke. Also da ist es verlinkt, wo es nicht verlinkt ist im Login Bereich habe ich es noch nicht eingebaut. Okay, nee, super. Das oder oder vielleicht. Nicht nicht. Da, Passt, fast, Und Das war ein guter Deal mit abb, ja. Ehrlich? Ja, ich schaue das Zeug gar nicht. Das war übrigens 2016, oder? Ja, naja, die ABB, die sind ja jetzt sehr hoch, die sind über 30, ja. die sind. Du, jetzt muss ich es langsam schließen für heute.